Warum haben die Profis eigentlich das Bein beim Anbremsen mit dem Motorrad vor der Kurve draußen oder gar am Boden? Warum sollte man beim Eingang der Kurve auch einen Lenkimpuls geben? Dies und noch viele weitere Fragen haben mich erreicht von euch in Instagram und die beantworte ich heute für euch. Bleibt dran! So, wir haben uns heute hier äh, versammelt. Ich habe meine Frau, die Bianca, dabei und wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht. Zum einen äh, ja, viele technische Fragen, ein paar private sind vielleicht auch dabei und die Bianca tut mich jetzt ein bisschen assistieren und lässt uns quasi gemeinsam die Fragen vor. Du hast, Hallo, ja, ich du hast ein paar Fragen für mich genau. bezüglich Motorradfahren auf der Rennstrecke. Du hast, wir haben da die Namen dazu geschrieben, also die Instagram-Account-Namen von denjenigen. Wir versuchen einmal, so gut wie möglich, dass wir die Namen dementsprechend richtig ablesen. So, vielleicht fangen cool. wir gleich mit der ersten Frage an. Jawohl, die erste Frage ist vom schönen Hubert, Lenkimpuls vorm Einlenken. Was ist die erste Frage? Lenkimpuls ja, vom Einlenken. Ich dachte, die war eigentlich erst die zweite. Aber egal. Lenkimpuls vom Einlenken. Das ist ja ein ganz umstrittenes Thema. Weißt du, was ein Lenkimpuls ist? Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber du Fahrrad fahren kannst schon, oder? Das kriege ich auch. <lacht> Es ist so, dass hast du gewusst, dass wenn du angenommen mit dem Fahrrad, was das gleiche ist wie mit dem Motorrad, in dem, in dem Sinne, in einer Rechtskurve fahren willst, dass du eigentlich nach links lenken musst? Nein. <lacht> das wissen tatsächlich viele nicht. Also es ist, es, ist, es ist die Grundlage des Motorradfahrens und witzigerweise macht es ein Kleinkind, das man auf ein Fahrrad drauf sitzt, intuitiv richtig. Aber es ist tatsächlich so, also du möchtest nach rechts und du musst eigentlich so lenken. So einen kurzen Impuls geben. Und im Motorradbereich sagt man Lenkimpuls. Ne? Also das sagt schon, ja, der eine zieht, der andere drückt, der andere macht beides gleichzeitig. Und da habe ich schon ein umfassendes Video eigentlich drum gemacht, aber um die Frage zu beantworten, Kurveneinleitung mit dem Lenkimpuls ganz klar ist ja. Man könnte jetzt vielleicht sagen, am Scheitelpunkt bei maximaler Schräglage brauche ich das nicht mehr machen, da bleibt... Das Motorrad dann anhand vollkommenem Körpergewicht und Einsatz in dieser Schräglage. Aber Eingang ist sehr wichtig, also das Auslösen. Ne? Ähm, das Motorrad macht zwar ohne Lenkimpuls auch ein bisschen eine Bewegung. Man hat das ein paar Mal probiert, aber es funktioniert nicht richtig. Du kannst es mal probieren in der Boxengasse äh, mit 50 km/h km Hände loslassen und dann mal versuchen, den Oberkörper einzusetzen. Schau mal, ob das Motorrad nach links oder rechts fährt. Es macht eine Bewegung, aber es ist jetzt nicht wirklich kontrollierbar. Das ist halt der Punkt. Mhm. Aber musst du mal bewusst, wenn du beim nächsten Mal auf dem Fahrrad sitzt, drückst du mal in die Richtung, also hier, ja. nach rechts rüber drücken und schaust du mal, in welche Richtung das Fahrwerk, äh, das Fahrwerk, das Fahrrad lenkt quasi. Wett gemacht. Gut. Nächste Frage. Zur Frage. ja? ja. Gerne. Von Tschörtschner. fährst du keine PR12 mehr? Warum fahre ich keine PR12 mehr? Uh, PR12, um das kurz zu erklären die pr12 ist eine getunte bmw die habe ich ja mal jahrelang oder sowas gehabt oder ich glaube so, ja. kann mir mal aus <lacht> und die pr12 ist ein super geiles motorrad gewesen, die sehr viel gekonnt hat sehr souverän gewesen und war sehr perfektionistisch aufgebaut verkleidung und so hast du gesehen die war ja picobello ne? also ja. da hat es auch dies, allein wie die, die carbonverkleidung lackiert war die war halt picobello und ja ich muss sagen, ich habe ein bisschen Hemmungen auch davor gehabt, das Motorrad immer so, bin auch nie gestürzt damit, um ist Gottes Willen. Und da bin ich bei der R1, die ist doch mehr, ja, die will so benutzt werden, habe ich das Gefühl, und da habe ich jetzt nicht so viel Schmerz. Ich meine, die ist auch Dico-Bello beisammen. Aber ich habe dann eigentlich ursprünglich einfach gewechselt, weil, ich, weil man, ja, mir war das zu heikel und ich wollte dann auch mal die R1 haben, allein schon wegen dem Klang und dem Motor. Und äh, bin um die Entscheidung auf jeden Fall nicht traurig. Also die der 12 ist in guten Händen, haben auch noch Kontakt, die ist happy damit, die funktioniert soweit ich weiß, einwandfrei, aber ja. Okay, Gut. Nächste Frage. Was Nächste haben wir noch? Nächste Frage. Von Macduff77, warum halten viele Profis beim Bremsen das Bein raus und wie halten sie die Körperspannung? Ich habe mir gedacht, sie kommt erst später die Frage, also ich würde euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen, aber egal. naja also ich bin ja kein Profi nicht. Ne? Also, ich bin kein Profi-Motorradfahrer, aber tatsächlich habe ich das Bein auch draußen. Deswegen ist vielleicht der, wer hat das geschrieben? Macduff. Dann vielleicht ist deswegen der Macduff äh, darauf gekommen, mich das zu fragen. Ähm, ich kann einmal kurz das Bild einblenden, wie das Ganze ausschaut. Ja, also man sieht jetzt da ganz klar, dass ich das Bein unten habe beim Bremsen. Und einmal grundlegend vorweg angefangen damit hat äh, Valentino Rossi, der hat das als allererstes eigentlich gemacht, er hat das ein bisschen so eingeführt in diese MotoGP Szene und als man ihn gefragt hat, warum er das macht, hat er gesagt, er weiß es nicht. Er hat gesagt, ja keine Ahnung, das Einzige, was er so ein bisschen gesagt hat, war so, man hat so rausgehört, naja, das gibt einem ein besseres Gefühl und gibt einem mehr Konfidenz, also mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Tja. Und weißt du eigentlich, wann ich damit angefangen habe, das zu machen? Nö. Mit der R1? Tatsächlich ja, mit der R1, ja, das richtig. Ich habe das angefangen mit der R1 zu machen. Und das hat da einen guten Hintergrund, weil als ich mit der R1 gefahren, also angefangen habe mit der R1 zu fahren, habe ich so einen Sprung gemacht. Ja. Geschwindigkeit und Rundenzeit. bin ich so richtig, so ein PAM, so, das war ein richtiger Sprung. Also ich habe mir auf das Motorrad das erste Mal drauf gesessen und bin im zweiten Turn zwei Sekunden schneller gefahren, als ich mit der BMW jemals gefahren bin. Also das war halt wirklich brutal. Und dann habe ich angefangen, dieses Bein rauszunehmen und das erste Mal, als ich das gemacht habe, war das total intuitiv. Das war, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Es war eigentlich ein Reflex. Und zwar war das der Reflex, dass ich eigentlich dachte, scheiße, das war zu spät auf der Bremse. Es war quasi so ein Schreckmoment, so ein Oh-Oh. Das macht jemand eigentlich? das geht ja nicht aus. Und dann habe ich einfach als Reflex das Bein rausgehalten und versucht, das Ganze zu tarieren und, und mit dem Fuß noch mitzubremsen. Da sieht man es eh im Bild, da steigt der Rauch noch ein bisschen auf. Das war zwar nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe, da habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber letztendlich, man kann das bei mir daran erkennen, wie schnell das ich war. Und jetzt schauen wir uns einmal dazu ein Video an. Jetzt blende ich jetzt einmal rein. Das hat der 600er Fahrer von mir gemacht, äh, den bin ich natürlich auf der Baden aufgefahren, habe nicht überholt, aber ich wollte halt da mal ein Video haben von mir aus der Perspektive, um mich selbst zu analysieren auch ein bisschen. Also in diesen Wechselkurven, da war ich nicht wirklich schneller als die 600er, weil das war richtig schneller als 600er Fahrer. Und da sieht man jetzt zum Beispiel beim Anbremsen, dass ich das Bein rausgegangen habe. Und wer jetzt aufgepasst hat, der hat jetzt gesehen, dass das Motorrad dort da ein hat bisschen geschlingert oder hinten ein bisschen mitgeschlingert, weil einfach stark auf der Bremse, die Motorbremse halt gezogen und dann ist einfach das Heck einfach ein bisschen quer gerutscht und dann habe ich das Bein rausgenommen. Und ich bin der Meinung, es gibt mir auch ein sehr großes Selbstbewusstseinsgefühl über das Motorrad in so einer Situation mehr die Kontrolle darüber zu haben. Obwohl ich jetzt aber nicht sagen möchte, dass wenn ich das nicht machen würde, dass ich deswegen irgendwie langsamer oder schlechter wäre. Sondern es gibt einfach nur mehr so, so einen Kick an Gefühl und eventuell, ich weiß nicht, was man einbildet, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen der Meinung, dass ich dadurch beim Anbremsen ähm, schon mehr dann in die Richtung lenken kann, wo die Kurve hingeht. Das heißt, ich habe das Gefühl, der Wind drückt mich dann ein bisschen mehr in die Richtung, desto weiter ich das Bein quasi rausstrecke mehr oder weniger. So kommt mir das ein bisschen vor. Das ist aber ganz, ganz subjektiv. Das ist ganz schwierig und da kannst du auch die ganzen Rennfahrer alle Frauen, Das machen sie ja mittlerweile alle in der GP, in der superbike Wenn Das Langstreifen-Win wird das auch stetig quasi praktiziert mittlerweile. Und so richtig wissen tut es keiner. Aber eben, da kommt natürlich dazu, jetzt im Saugern noch da so... <lacht> Ähm, es ist natürlich geil, weil es gibt irgendwie den Kontakt zum Boden nochmal und boah, es schaut geil aus. Und es gibt einem dann das Gefühl und es schüttet einfach ein paar Hormone aus Und dann sagt man, ah ja, jetzt habe ich jetzt mal wieder besorgt nach dem Auto. Bei mir sieht man das wirklich, äh, wenn ich irgendwo nicht spät auf der Bremse bin oder ein bisschen gemütlicher fahre, dann mache ich das auch nicht. Du hast es ja auch live mitgekriegt, die Misano, oder? Du warst du dabei? Ja, ich, ich kann es nicht so schlecht für die Schuhe. Ja. Absolut, <lacht> schlecht für die Schule. Absolut schlecht für die Schule. Ja, aber hat das nicht Spaß. <lacht> Ja, das ist nicht unbedingt, also wenn es jetzt nur wegen dem Spaß machen wäre, würde es wahrscheinlich nicht machen. Aber so das, das, das kommt alles ein bisschen zusammen und das Ende geht es. Das fühlt sich dann einfach gut an oh, und es gibt einfach mehr selbstbewusstsein, um das Motorrad zu kontrollieren. Okaychen, was haben wir denn noch für Fragen im Ja, Flo, Geh, was hältst du davon, gebrauchte bereits aufgebaute Rennbikes zu kaufen? Uh, grundsätzlich gibt es da überhaupt nichts dagegen zu sagen, ich habe selber die damalige ZX-10R, die war gebraucht, die ich, als ich die gekauft habe, schon ein bisschen umgebaut, die PR-12 war gebraucht, umgebaut, das Rennmotorrad. Es ähm, ist immer Glück oder Pech, du kannst mit jedem Motorrad Glück oder Pech haben, das eine Motorrad ist drei Tage später hin und das andere Motorrad hält die nächsten äh, vier Jahre, also das, das, das kannst du das kannst nicht pauschalisieren, tatsächlich nicht pauschalisieren. Ähm, von dem her würde man, ja, als, muss man dazu sagen, dass zum Beispiel ein, ein, ein, ein aktuelles Superbike, so 2016, 17, 18, 19, 20er Baujahr, als Serienzustand Straßenmotorrad teils schon so gut sind, wie zum Beispiel ein älteres Motorrad, das ein bisschen so auf Rennstrecke getrimmt ist. Mhm. Aber bei so einem aktuellen Bike hast du halt den Vorteil, dass du halt vielleicht noch Garantie hast. Mhm. Bei meiner Carver habe ich Garantie gehabt, bei meinem ja. Yamaha-Motor habe ich sogar für die Rennstrecke. Ich meine, wenn du da zu Yard gehst, das ist das in der Regel kein Problem. Ne? Und, und wenn was hin ist, dann... Ne? Und so, wenn du jetzt ein gebrauchtes Motorrad für sag ich jetzt 7.000, 8.000 Euro oder wo du einigermaßen was Vernünftiges kriegst, im Endeffekt musst du dann nochmal 3.000, 4.000 Euro zur Seite legen und sagen, im Falle des Falles, was nicht muss, aber es kann. Ja. Weil was machst du? Wenn du jetzt auf der Rennstecke bist, Motor ist hin und du hast jetzt für die nächsten drei, vier Monate ein paar Events schon gebucht, bezahlt, Reifen liegen da und dann ist du einen Motor Dann musst du mal was reinstecken, ja? dann entweder du fährst nicht mehr, dann machst du okay, scheiße. Wer schon? Ja, dann hast du das andere Geld im Fenster rausgeschmissen. Von dem her würde ich das als meine Empfehlung quasi die, eine, eine, eine, eine, eine, eine Revision, die eventuell Anstehen würde oder ein Motorschaden, der passieren könnte, diese, dieses Geld einfach mit einplanen beim Kauf und das Abziehen vom Budget einfach so als Nummer sicher. Ja. Okay, Jan, was haben wir noch für Fragen? Nächste Frage: DM Plotnikow. GSXR 1000 vs. ZX-10R. Ganz klares ZX-10R von mir. Um, GSX-R 1000 bin ich mal gefahren, das war das 2017 oder 18er Modell, äh, war ich nicht so positiv überrascht. Warum? Ja, ich weiß nicht, Wir sind wir wieder bei den Gefühlen, bei den subjektiven Sachen. Ähm, ich meine, die Kawa ist jetzt auch nicht gerade das Wunderwerk, was die Elektronik im Serienzustand anbelangt, aber die Suzuki kommt man da noch um einiges kastrierter vor, im Serienzustand. Und ich finde sie ja auch optisch jetzt nicht so mein Fall. Was ich positiv in Erinnerung hatte bei der Suzuki, dass sie sehr agil war. Ich glaube, ich habe sogar irgendein Bild, ich versuche es dann nach, nachher einzublenden. Äh, sie war sehr agil. Aber was extrem schlecht war bei der Suzuki, war die Bremse. Mhm. Die, war, die war mega schlecht. Also wirklich, wir waren da im da habe ich instruiert mit dem Motorrad, das habe ich vor jemandem zur Verfügung gestellt gekriegt. Und der ist, den, Sch den Schülern, den ich da gehabt habe, der ist im Brünn 2 Minuten 25. na irgendwas zwischen 20 und 25. Was jetzt nicht urschnell ist, aber auch nicht urlangsam. Und dann habe ich richtig gemerkt, dass die Bremse immer schlechter geworden ist. Und da hat die Kawa überhaupt kein Problem. Okay, und, so du hast bei, ja, und du hast bei der Kava einfach den Vorteil, dass du äh, ähm, im Bereich Kit mehr Möglichkeiten dann hast und Motorleistung und so. Also ich bin meiner Meinung, mein Gefühl nicht, dass mir die Suzuki-Fahrer jetzt hat. Zerschmettern, aber ich, ich würde die Cover nehmen. Okay, dann machen wir weiter. Ja, Hildegard Stefan46 Gibt es bald ein Video zur Blickführung? Jetzt muss man schon mal fragen: Hildegard Stefan, ist es das, der das Vor- oder Nachname oder ist es ein Couple-Account, Frau, Mann quasi? Das kann natürlich auch sein. Mhm, kann auch sein, ja sein. Was hat er vor? Gibt es bald ein Video zur Blickführung? Blickführung. Blickführungsvideo gibt es tatsächlich. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Gibt es allerdings nur für die Mitglieder oder für jemanden, der dafür ein paar Euros ausgeben will als kleinen Unkostenbeitrag. Das Video ist so umfangreich und so hochwertig und so hat so viele Monate gedauert, und das, um die Informationen zusammenzutragen. Das kann ich fast nicht kostenlos ausgeben. Von dem her entweder Mitglied werden steht auch in der Beschreibung oder ähm, gerne das Video so kaufen ist möglich, ja. aber gibt's gibt's gibt Stefan. Okay, dann Micky, Schalten mit Zwischengas? Schalten mit Zwischengas. Ähm, das Ganze wird jetzt eigentlich nur beim, beim Runterschalten der Fall sein, weil beim Hochschalten macht es keinen Sinn. Also Schalten mit Zwischengas beim Runterschalten, es stellt mal vor, das macht man als Drehzahlabgleich. Stell dir mal vor, du gehst mit dem Auto, vierter Gang, schallst in den dritten runter, drückst die Kupplung, legst den dritten Gang ein und wartest bis die Drehzahl auf Leerlaufdrehzahl ist und dann lässt die Kupplung aus und dann ist es ja so ein dann ist es aus so extreme Motorbremswirkung und dann ja. Ruck wahrscheinlich drin, das ist der übertriebene Faktor, der übertriebene Sinn. Mhm. Das heißt, du hast beim Runterschalten ja immer ein Lastwechsel von, du kuppelst aus, dann ist quasi die, dann dreht das Rad ja quasi kurz leer und dann fast wieder in Gang rein. Und mit so einem Zwischengas tut man die Drehzahl angleichen, dass die mehr oder weniger zwischendrin ist, damit das Rad nicht stehen bleibt. Jetzt, wenn man aber Anti-Hopping-Kupplung vielleicht hätte, dann braucht man es gar nicht. Ohne Anti-Hopping-Kupplung und ohne Blipper. Ich habe ja einen Blipper, bei mir ist es tatsächlich hinfällig. Ich genieße es auch mittlerweile sehr. Am Anfang auch ich, brauche ich nicht, aber es ist sehr angenehm. Also ist die Drehzahl dann automatisch angleicht, Es gibt also einen Gasstoß, äh, da gibt die Elektronik einen Gasstoß und mhm. da macht sie so Bang, Bang und das, na, dann werden die Übergänge, die werden extrem smooth das und soft und in das, in das in ist wirklich super. Äh, mit Anti-Hopping-Kupplung bei der BMW habe ich es nicht hergenommen. Ohne Anti-Hopping-Kupplung könnte man äh, vielleicht drüber nachdenken. Okay. Hm? Haben wir noch Geklärt, freilich. Fabulous Tea, wie vorsichtig muss man mit einem neuen Slick in der ersten Runde sein? Neuer Slick in der ersten Runde, gehen wir mal davon aus, das ist ein Slick, der aufgeheizt wird, also kein Metzler Comcar oder derartiges und was denkst du da so, also neuer Slick aufgeheizt? Ja, ich hätte gedacht, funktioniert ab dem ersten Moment. Ich glaube, neue Reifen, die ersten Runden haben entscheidend, oder? Ja, es kommt natürlich ein bisschen, das bist du jetzt natürlich von mir so gewohnt, weil, weil du mich nur als Rennstreckenfahrer kennst. Die Straßenfahrer haben da eine andere Philosophie und auch ein bisschen einen anderen Hintergrund, weil die Straßenfahrer, wenn die einen neuen Reifen kriegen, der ja nie aufgeheizt ist. Und ähm, vor allem die alten, früher war das halt so, dass die extrem viel Silikonschicht drauf gehabt haben und so ein ja. neuer Reifen, der war halt immer gefährlich. Quasi. Mhm. Vor allem wenn er kalter, kalter neue Reifen. Puh. Ne? Rutschig. Macht nicht wirklich Spaß. Ne? Okay. Und von dem her ist das natürlich so eine Straßenfahrer-Eigenschaft, die da ein bisschen so ähm, äh, ans Tageslicht kommt, dass die, der darüber Gedanken macht, wo ich als nur Rennstreckenfahrer kein Thema habe dafür. Tatsächlich ist es so ein aufgeheizter Slick, da gehen die ganzen Silikone und so, die Anteile, die dampfen da schon aus. Wichtig ist, dass der Reifen einmal links und einmal rechts Auflage gehabt hat oder vielleicht zweimal und dann letztendlich fahre ich den eigentlich vor allem von Anfang an ziemlich voll, mhm. also vielleicht die ersten drei, vier Kurven, drei, vier, fünf Kurven nicht so, nicht so voll, aber auch schon ziemlich, ziemlich äh, drücke ich schon ziemlich an und dann Feuer eigentlich. Das Schlimmste, was du machen kannst, einen neuen Slick, der aufgeheizt ist, zwei, drei Runden anfahren, bis dahin ist er kalt, mhm. also du musst das Potenzial von dem Reifen haben am Anfang, in der zweiten Runde im Endeffekt, in der ersten gezeiteten Runde, ähm, kannst du damit voll anfahren. Ja, also. Ja, um okay. Nächste Frage von Schiki Niki. Was kann ich tun, um lockerer weniger verkrampft zu sein? Ja, das ist natürlich eine, eine berechtigte Frage und eine sehr, sehr oft gestellte Frage. Deswegen haben wir sie jetzt auch mit reingenommen. Das typische verkrampft. Ich zeige euch jetzt dafür einmal ein Video, um das vielleicht zu, so, ja ich möchte das nicht behaupten, komplett äh, zu also nicht komplett wegzukriegen. Ähm, aber man könnte da schon das ein oder andere äh, damit in den Griff kriegen. So, ich habe da ein 360 Grad Video aus Almaria mit der Kava. Und jetzt gehen wir mal, schauen wir uns das mal an, wo wir da rumfahren. Und jetzt hat man da ganz was. Wirklich was sehr was Interessantes gesehen, was ich jetzt hoffe, noch nochmal zu reproduzieren zu können. Jetzt schaut mal auf meine rechte Hand. Ich fahre jetzt halt da nach außen rechts an den Körper hin und bin dann auf der Bremse. Und jetzt passt es mir auf, was mit meiner Hand passiert. Das ist jetzt nur ein Beispiel, der nächste kommt an. Aber ist... schaut mal, was mit der rechten Hand passiert, wenn ich jetzt halt da die Bremse löse. Ich muss da aufpassen. gesehen, wie ich da einmal kurz quasi die Bremse löse und dann einmal kurz diesen mache. Das ist ein sehr wichtiger Faktor für mich, um die Hand zu lockern. Also da kann ich tatsächlich ein bisschen nach dem Bremsen lockern. Nichtsdestotrotz, das ist nur ein, kleines, ein kleiner Schlüssel von sehr vielen. Nichtsdestotrotz, du glaube ich, hast du auch sehr, äh, ein bisschen Erfahrung, was das anbelangt, durch das was du mir für unterwegs bist, gell? Und, ja, vor allem in den Anfangszeiten war, denke ich, viel Nervosität dabei und ja, wie du immer schon so schön sagst, die Leute die sollen für diese Veranstaltung wollen natürlich so viel wie möglich nutzen und man merkt es einfach, wie die sind, damit sie das ausnutzen können und natürlich ist Adrenalin, Vorfreude und boah, jetzt kann ich raus und ich denke vor allem die Anfänger, ich kann, also wenn ich mich jetzt hineinversetze, ich merke das Moped halt festhalten, ums Verrecker festhalten und deswegen glaube ich, ist es vor allem ganz entscheidend, dass sie das verkrampfen. Mhm. Das, kann das ist Tatsächlich so, es geht ganz, ganz früh vom Kopf aus. Um das ist irrsinnig viel vom Kopf, wie du schon gesagt hast. Das ist, du sagst natürlich auch, ja, du kriegst von mir mitgekriegt. Das war am Anfang auch so, ne? du musst und du hast bezahlt. und Du musst die Tag fahren und du musst die 20 Minuten fahren, und das Türrens fahren. Und du musst schnell fahren, weil du bist ja auf der Rennstrecke. zum schnell fahren und jetzt im und, und, und das ist im Kopf eine irrsinnige Anspannung. Äh, und das hat mit der körperlichen Fitness gar nichts zu tun. Weil da kannst du noch so fit sein, wie du willst. Setz dich mal fünf Minuten aufs Klo und mach so. Das ist genauso anstrengend. Und sitzt du zu Hause auf der Toilette? Ich meine, das ist der Beweis dafür, dass das vollkommen egal ist. Es geht vom Kopf aus. Ähm, was eine andere Thematik noch dazu ist und das kann man, denke ich, auch noch als Schlüssel für diese Verkantheit mitgeben. Ähm, wir haben auf unserer Strecke ja ein paar anstrengende Phasen und ein paar unanstrengende Phasen. Die anstrengenden sind definitiv die Kurven. Das sieht man hier jetzt in Almeria. Da ist es auf jeden Fall immer links rechts, links, rechts, du bist immer in Schräglage, du musst immer Wechselkurven fahren, du bist quasi eigentlich fast nie am Ausrassen, also du gehst gleich wieder von links nach rechts rüber und hast dann im Endeffekt ein Dreifache rechts, äh, wo du permanent in Schräglage bist, bist immer am Gas, jetzt bremst du gleich wieder ein bisschen, zack, und wieder ein bisschen gebremst und dann gleich wieder ans Gas und gleich wieder nach links und umso wichtiger, und das ist anstrengend, das ist vollkommen klar, es geht in die Arme und wir verkrampfen da auch hin und wieder die Arme, aber das Wichtigste ist die Geraden, die dann noch sind und auch da sind ein, zwei Geraden, eine sehr lange zu nutzen, um den Körper zu entspannen. Man sieht ganz viele, die wo extrem verkrampft auch auf der Geraden drauf sitzen, die wirklich auf der Geraden. Ich denke, der da dazu erkennen. Ja, das ist, das ist intuitiv macht man das. Und das sieht man jetzt da gleich, jetzt komme ich gleich auf die Gerade. Und da gibt es schon einen Tipp, um sich so möglich entspannen. So ich komme aus der Kurve raus, beschleunigt und mache mich dann klein. Und, und dann sieht man jetzt, da, wie ich ganz locker die Arme, die Ellbogen quasi also direkt vor die Knie runterschiebe und die Hände mehr oder weniger nur so wie so, wie so, ein, wie so ein Kätzchen ablegen. Ja, einfach ablegen. Und das ist auch die Zeit, wo ich dann da wirklich auch bewusst ausatme. Also nicht einatmen, weil einatmen tust du immer von, von alleine. Wichtig ist ausatmen, das vergisst man oft. Wenn man verkrampft ist, dann schnauft man, man atmet quasi. Immer wieder ein, ein, ein und es geht eigentlich gar nichts mehr rein. Und dann kommt eine Verkrampfung. Also wichtig ist ausatmen. Das mache ich da sobald ich ausgeschleunigt habe, sobald nichts mehr passieren kann vom Rutschen oder sowas. Dann lege ich mir auf den Tank drauf und denke, Und einmal so richtig durchschütteln. Das sind, du hast nicht viele Sekunden sind es 3, 4, fünf Sekunden, ich weiß gar nicht. Aber das wird ja was bringen. Aber das bringt was, weil das dir dann wieder für die nächsten Kurven einfach... Okay, haben wir noch was? Jo, wo haben wir denn? Alexander Kreisel, warum antwortest du nicht auf Reaktionen bei deiner Instagram-Story? Oh, das ist ähm, tatsächlicherweise äh, anscheinend ein Problem. Und das hat mich schon mehrere ein bisschen angegriffen. <lacht> ähm, es ist natürlich so, dass... Ähm, so technische Fragen, wie wir jetzt quasi hier besprechen, ja. extrem schwierig sind, den Instagram zu beantworten. In einem, ähm, in einem Niveau, dass du das verstehst. Weil, wie soll ich, wenn ich da jetzt stehe, ich sitze im Auto und fahre gerade irgendwo hin auf der Rennstrecke oder so, und dann schreibt mir einer so einen Roman, wie geht das und wie geht das und ich habe das und das Problem. Ich meine, das sprengt den Rahmen. Das, das, da hast du nichts davon, wenn ich dir sage, ja, mach das so und so. Und das müsste ihr dann ein paar Mal am Tag machen das funktioniert leider nicht, deswegen fallen mir die teilweise gar nicht auf und die gehen tatsächlich leider unter und genau für diesen Fall gibt es halt aber auch den Mitgliedsbereich, wo, wo die Leute halt 5 Euro im Monat zahlen und 30 Euro im Halbjahr quasi. Auf sechs Monate begrenzt. Und dann haben die meine mein WhatsApp-Nummer und dann, dann nehme ich mir auch die Zeit und arbeite das zweimal am Tag ab oder so und, und gebe da halt äh, Sprachnachricht auch mal vor fünf bis acht Minuten und wirklich auch speziell jetzt für den einen. Aber so Instagram, das ist so oberflächlich, also das darf auch keiner persönlich nehmen, im Gottes Willen. Ähm, ich kenne dich wahrscheinlich nicht einmal. Also auf keinen Fall persönlich nehmen. So ganz normale Reaktionen, wenn irgendwie nur so ein Smiley kommt oder so, da drücke ich immer wieder mal auf, gefällt mir, weil das kann ich halt schnell machen. Oder auch mal ein Ja oder ein Nein, Ja zu schreiben. Oder stelle mir eine Frage, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann, so nach dem Motto, das kann ich immer machen. Aber so diese, diese Romane, das strengt das einfach den Rahmen, leider. Ja, ich denke auch wirklich nicht persönlich nehmen. Es kommt nicht selten vor, dass er auch meine Nachrichten ignoriert, es geht einfach unter, ja? es ist ständig das Telefon und es wird zu viel und ich denke, der Matthias möchte immer gern jedem gerecht werden und ja, das deswegen macht er sowas wie jetzt, dass er einfach sich die Mühe macht, sammelt die Fragen und möchte es euch ausführlich beantworten. Gerne? Genau, so ist es. Okay. Und weiter geht's, oder? So, was haben wir denn noch für Fragen im Petto? Ja, dann hätten wir noch eine Frage vom Benny HRC 310. Also Honda-Fahrer. Weißt du warum? Warum? Weil er HRC drinstehen hat. Du kennst doch einen Matt Marquez. Ja. ja. Der fährt für das Honda HRC Team. Ja, ist ja wieder fast der Zirkel hin. Okay, er fragt. Andere Frage. Warum die 315? 315, okay. meine Startnummer. Ja, das ist eine, eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Ähm, das war meine erste Startnummer, die gekriegt äh, habe, wie ich das allererste aller Mal einen Motorrad gefahren bin. Ich glaube, ich habe sogar ein davor Das ist zum Beispiel jetzt in meiner Honda SC57, mein allererstes Motorrad. Also nicht mein erstes Motorrad, weil ich habe ja schon einen Motor groß gehabt im Kindesalter. Aber das ist mein erstes Straßenmotorrad quasi gewesen. Oder Rennstreck. Das ist eigentlich ein Straßenmotorrad. Da waren da Straßenreifen drauf. Und da bin ich das erste Mal Rennstrecke gefahren und habe ich vor dem Veranstalter ähm, die Startnummer gekriegt und dann war das halt meine Startnummer. Fertig. Ja. Wie warst du da so erfreut darüber, beim ersten Mal im Motorradfahren? Gar nicht. <lacht> Nein, gar nicht. Wieso? Wieso? Ja. Erstes habe ich von meinem Mann falsch im Springen. Das ist viel sicherer im fahren. Er versucht es mir mal zu reden, aber mir wird es halt lieber gewinnen, mein Mann jetzt ein bisschen. Ein Langweiler, Wolfs, aber mit dem war es auch nicht <lacht> zufrieden gewesen. Nein, ein bisschen einfachere habe vielleicht gesucht, wie Fischen oder so. Mm. Du kannst auch, übrigens beim Fischen, ich mein, du kannst ja mit dem mit der, mit der, mit der was ist denn das, ein Nadel oder oder Haken, Haken? Ein du ein kannst dir da auch verletzen. Ne? Und, und du, kannst, ja, okay. du kannst zum Beispiel, wenn ich mein, man die Fischer die saufen halt recht früh, ne? und das kannst du auch, dass die dann am Sofa auf Nacht in die Donau reinfallen. Und der, okay, und ist bringt, auch nichts. Mein, jeder braucht der gut bleibt. dazu, nein, das ist, ist nichts. Ich war nicht begeistert, ich war echt sauer. Ich war wirklich sauer, weil man denkt hat, muss jetzt das auch noch sein? Ähm, da waren die Tochter noch nicht mehr, aber jetzt ja, alt, fangt erst das Motorradfahren an. Ja, ich meine, ihr könnt es ja jetzt seit froh sein, dass ich das Motorradfahren angefangen habe. Der eine oder andere hat ja schon was von mir gelernt. Also es ja. war ja für was gut. Und äh, ich habe quasi für euch das genommen, dass ich daheim ständig die Prügel kriege. Ähm. Sagt uns doch mal, wie das bei euch daheim so abläuft. Wie Finden das auch eine Frauen oder genau, oder eine Partner? Gibt es vielleicht auch Frauen, die auf Trendstrick gehen und der Mann sagt, hey, du spinnst, lass das. Wie ist das? ersetzt uns das ein bisschen. Das würde uns denke ich, schon interessieren, oder? Das ist ein interessantes Thema. Ich denke, das betrifft jeden. also Weil jeder hat da irgendwie so, auch wenn es die Freundin ist oder, oder, oder der Partner, der Lebensgefährte, eh e Frau, eh Mann, ähm, schon ein interessantes Thema. Aber ich denke, im Nachhinein ist es ganz froh, dass ich das gemacht habe. Aber das, das ist ein anderes Thema. Wenn wir das mal vertiefen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare. So, was haben wir noch, haben wir noch für. Vorletzte Frage: Zwergsteierer 88. Zwerg? Zwergsteierer. Der Zwergsteierer, das ist quasi einer aus der Steiermark, der relativ klar ist. Du hast lauter komische Namen rausgesucht. So ich hab die nicht rausgesucht. Ich habe das mit. Mit extra hart gell? nur anhand die Fragen rausgesucht. <lacht> okay, wuchtest du deine Felgen immer? Ich mache das nämlich nicht. Also, Räder wuchten tue ich sogar sehr, sehr diszipliniert und sehr penibel, weil es für mich. Ähm, ich mag das gar nicht, wenn es friert oder sowas. Ich äh, du kannst Glück haben und dass der Reifen exakt so ist, dass es hundertprozentig passt und dass du kein Wuchtgewicht bräuchtest. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Klappt im Fall, aber in der Regel brauche ich es immer. Also, ich bin da schon jemand, der immer sehr penibel putzt und alles, auch die, die Klebereste runternimmt und immer wuchtet. Also, eigentlich immer wuchtet, ja. Also, ich würde es auch empfehlen. Ähm, also du hast gerade mega Stress, es geht gerade gar nicht oder, oder aus kein Wuchtgerät, Aber auf jeden Fall, ja. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Kawazetz. Ja. Kawazetz. Der Kawazetz. Zetz. Zetz, sag ich doch, lauter komische Namen hast du für mich gesagt. Ich beschwere dich über deinen Namen. <lacht> Nein! Welche Strecke, Schreckstrich Event, würdest du für ein bezahlbares erstes Mal empfehlen? Das erste Mal ist sehr prägend. Welche Strecke würde ich empfehlen fürs erste Mal? Also ich sage mal, es ist grundlegend, es ist nicht egal, aber, gut, ich würde jetzt keine spezielle Strecke empfehlen oder keine mit Namen, aber ich würde eine Strecke empfehlen, die nicht leicht ist oder nicht die leichteste Strecke ist. Ich würde jetzt mal behaupten, dass eine Strecke wie Red Bull-Ring oder Hockenheim-Ring oder... das ist noch eine einfache Strecke? Ja, Most ist so mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Das Problem ist, dass du bei den einfachen Rennstrecken dich daran gewöhnst und die Problematik dann auf richtigen oder anspruchsvollen Motorradrennstrecken hast, dass du quasi die nie richtig lernen kannst. Also ich würde empfehlen, eine Rennstrecke zu wählen, die technisch sehr auf, äh, anfordernd ist. Vielleicht vom Speed her nicht zu hoch ist, ähm, damit man relativ leicht an seine eigenen Grenzen gehen kann, wenn das Speed geringer ist. Da würde sich eigentlich sogar, jetzt muss ich doch eine Strecke nennen, aber da würde sich der Pannoni-Ring gut anbieten. Nee, Stopp, nicht schimpfen. Ja, der war extrem schlecht vom Grip und wenn wir jetzt einmal ausgehen davon, dass der Asphalt heuer besser wird, weil sie zwei Drittel der Strecke neu gekehrt haben an den mhm. wichtigsten Stellen so ungefähr. Und wenn der Grip jetzt so wird wie in Rijeka zum Beispiel, wo der Asphalt auch neu ist, ich meine, wenn das der Fall ist, dann ist es eine Strecke, die ich für einen Anfänger empfehlen kann. Warum? Weil sie nicht so schnell ist, weil sie dann mehrere Grip hat. Die hat zwar jetzt nicht diese Auslaufzonen und Sicherheitszonen, das Gute bei der Strecke ist aber, man, man muss halt, ist gezwungen zu lernen und nicht hier sagen, ah, kann ich da rausfahren und kann da in den Notausgang fahren und dann ich muss. Und der, das Layout von der Strecke ist extrem technisch, und eigentlich genau das, was ein Anfänger lernen muss. Und ähm, mir gibt es mittlerweile nichts mehr ab, auf eine einfache Strecke wie Hockenheim zu gehen, deswegen geht mir Hockenheim tierisch auf, auf die Nüsse. Das ist so, das ist einfach geradeaus, bremsen, abbiegen, geradeaus, bremsen, abbiegen und dann die und man, dann ist nach der parapolika hinter da ist eine lange Linkskurve, die geht mit 300, die ist eigentlich die ist, die ist nicht schlecht, aber dann kommt der Spitzkehre, der muss bis den ersten Gang runter. Derjenige, der das macht halt, ich meine, bitte, ich hätte verboten. Also such dir eine anspruchsvolle Strecke, äh, Preis-Leistung, was ich noch dazu sagen möchte. Also wir sind jetzt eh drauf und dran, äh, eigene Pre-Racetrack-Events quasi zu machen, speziell für Einsteiger. Weil ich habe jetzt viele Einsteiger letztes Jahr betreut und, und äh, gecoacht und die Erfahrung hat mir jetzt mittlerweile gezeigt, dass ein 2-3-Tages-Event für einen Einsteiger absolut überfordernd ist von, von, einfach von vom körperlichen Fitness her also auch ein trainierter Typ hat da Probleme und deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich mit Carver zusammen ich bin nicht hundertprozentig sicher aber es wird Mietmotorräder geben es wird Schräglagenmotorräder geben wir werden ein zwei Tages event machen wo das erste der erste Tag viel Theorie und Schräglagentrainer ist und am zweiten Tag gemeinsam die Strecke erkunden und das hat wirklich einführend. Weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ein Einsteiger in seinem dritten Turn, maximal vierten Turn auf der Rennstrecke seinen besten Turn überhaupt gehabt hat. Und dann ging es einfach nur noch bergab. Weil der war einfach, der war fertig. Und auch im zweiten Tag, der, das, der wurde innerhalb der einen Nacht, der wurde nicht mehr. Der war einfach, der hätte quasi fünf, sechs Tage dazwischen gebraucht. Und das ist wirklich bei 70% Prozent der Leute. Und deswegen ist es wichtig, da vielleicht so ein, so ein Pre- Racetrack Event zu machen, wo man langsam herangeführt wird. Das ist so mein Tipp, aber da halte ich euch eher auf dem Laufenden. Okaychen, haben wir noch irgendwelche Fragen? Nein, das war's. Wollt ihr mal alles, was wir so ausgesucht haben? Okay. Mhm. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht dieses Format öfters haben wollt. Vielleicht zweimal im Monat, einmal im Monat oder so. Ähm, Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt für die Zukunft habt, sie immer beantworten soll. Schreib es auch in die Kommentare. Wir würden uns natürlich auch gern auf einen Daumen hoch freuen. Wenn du den Kanal noch nicht kennst, darfst du natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Support kostet in dem, Fall, in dem Fall nichts. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und ciao. Danke, bitte, tschüss.